Hi, ich bin Justine Tebbel und dadurch, dass ich hier auf dem Hof aufgewachsen bin, wurde mir das Reiten quasi schon in die Wiege gelegt. Ja, herzlich willkommen und ähm, schön, schön, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, hm. René, keiner kennt Stine so gut, so intensiv wie du, ähm, wenn du ihre Stärken in ganz kurzen Satz fassen müsstest. Hammer, Ehrgeiz und ganz starke Nerven. Wo wäre deiner Meinung nach das, wo man noch dran arbeiten kann? Das Kratzige manchmal. <lacht> <lacht> Kommt auch manchmal äh, das weibliche Geschlecht, Wir sind das tolle durch. Kann sie da an sich arbeiten? Ich sag mal, das ist fast sogar ihr Vorteil, weil deshalb hat sie ja auch die Eigenschaft sich durchzusetzen, sage ich mal. Ich konzentriere mich ein bisschen aufs Training, wenn es wichtig wird. Gut, mittlerweile sind es ja auch keine Kinder mehr, mittlerweile lasse ich auch viel alleine. Und wenn es dann mal nicht so klappen sollte dann, und ich Fragen mal, dann bin ich ja klar immer zur Stelle. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich jetzt jeden Tag daneben stehe und nur die Standpauke mache, also die machen auch viel alleine. Der Stolz von dir, dass es deine Zucht ist, dass es deine Pferdephilosophie ist, die du einfach immer umgesetzt hast, einfach mit den Hengsten und mit den Nachkommen und dann mit deinen Kindern. Ähm, ist es ab und zu so, dass du sonst nachts, wenn du abends im Bett liegst und sagst, boah, meine Güte, ich habe schon gottverdammt viel erreicht? Ja, das denke ich nicht, wenn ich im Bett liege, denke ich höchst nach über. <lacht> wenn ich im Haus bin, denke ich, die ich darüber nicht so viel nach. <lacht> so, komm, jetzt wollen, wir noch, jetzt wollen wir noch einen kleinen Satz von Stine ja. hier sehen. Komm mal ein-, zwei mal rüber, den. Orange hier. Stine. Schön, dass wir hier sein dürfen und dann auch noch in deinem Refugium hier. Ähm, hast du dir das damals so gewünscht, hast gesagt, meine Güte, wenn ich einfach so eine Box brauche oder besser gesagt, wenn ich eine Tagbox brauche, wo alles drin ist, dann soll das so in diesem Maß, in diesem wunderschönen Ambiente sein? Das war vorher ein Stall mit sieben Boxen und den haben wir halt komplett umgebaut. Ähm, daraus vier Boxen gemacht mit einer Waschbox, einer Sattelkammer. Und äh, ich habe erst auch gar nicht richtig mitgekriegt, dass es dann meiner wird und äh, war natürlich dann umso besser und ich könnte es mir auch eigentlich jetzt nicht besser vorstellen, ich habe hier so ein bisschen meinen eigenen Bereich, ähm, das ist einfach echt vor Feinsten. Papa! einer der hoch erfolgreichsten Reiter und dann ist noch ein Bruder, der vier Jahre älter ist und der schon eben in seiner Laufbahn unglaublich viele Erfolge bis dato hatte. Das heißt, die Fußstapfen, in die du dann einfach trittst, die sind so unglaublich groß gewesen. Wie bist du damit umgegangen? Also so richtig hat man da nicht drüber nachgedacht. Das waren einfach immer Vorbilder und äh, man kann so froh sein, wenn man so was in der Familie hat, wo man auch immer hochgucken kann und mal immer was wieder von lernen kann voneinander und aber dass man jetzt denkt so boah ich habe jetzt richtig Druck, ich muss jetzt in die Fußstapfen treten, kann ich nicht. Nee. Wie geht man mit dieser, äh, mit der unglaublichen Steigerung an Erfolgen, die du einfach so permanent hast, wie geht man damit um? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da ganz gut mit umgehen kann. Ähm, dadurch, dass ich klein angefangen bin mit Ponys, dann Junioren, Junge Reiter, es hat sich immer alles relativ so langsam gesteigert. Trotzdem gibt's es auch mal den Misserfolg. Hast du da so einen Mechanismus, wie du dann ähm, schnell einen Haken dran machst? Bei mir ist es immer so, ich bin dann also sehr doll enttäuscht mal für so ein paar Minuten, Stunden, aber jetzt, das geht jetzt nicht ein, zwei Tage, sag ich mal. Ich äh, kann das ganz gut, wenn ich äh, mal sauer bin, dann muss ich ein paar Trensen putzen oder so, oder mich irgendwie abreagieren, irgendwas machen. Spruch, der kommt im Übrigen von deiner Mutter tatsächlich, und der heißt, die schönste Zeit war die Ponyzeit. Und ähm, nicht nur sie hat das, glaube ich, einfach sehr, sehr genossen. Was war der Punkt, wo du sagst, Mensch, das war, das war eigentlich so mein Pony-Highlight? Das Highlight war mein Oko's Little Bobo, Spitzname Woody. Hat auch eigentlich jeder nur Woody gesagt, weil der andere Name war viel zu kompliziert. Das war einfach so Liebe auf den ersten Blick, ich habe den ausprobiert und äh, Papa war ein bisschen so medium-begeistert und ich, aber, ich war direkt total verknallt in den. und gesagt, den will ich haben und den das will ich jetzt machen und dann äh, ging das auch echt schnell. Ich war ruckzuck mit denen bei den deutschen Meisterschaften dabei, war dann auch noch Dritter das erste Mal. Dann kam im nächsten Jahr meine erste Europameisterschaft in Polen. Da hatte ich in der letzten Runde den letzten um, oh, sonst wäre ich schon Europameister geworden, ähm, war dann am Ende leider Fünfter. War auch mein Fehler, da habe ich mir nämlich vorher äh, in dem Jahr Janne-Friederike Meyer in Aachen gesehen, wo sie sich über dem letzten so gefreut hat. Ich dachte, das kann ich vielleicht auch, aber war dann doch nicht so. Das Pony war einfach einzigartig vom Charakter, vom. Ja, wir waren einfach ein Team irgendwie. Der war einfach, ja, bildschön, komplett kunterbunt, alle Farben vertreten, äh, total verschmust und also in den konnte man sich eigentlich fast nur verlieben. War, war einfach ein cooles Pony. Diese Runde, die ist ja wieder wie an der Schnur gezogen. Das ist ja, das ist ja Lehrfilmreich. Ja, das war auch ein absolutes Highlight in Samorin, die Europameisterschaften. Da hat auch einfach alles gestimmt von dem Turnier her, vom Stall, vom Gelände. Mein Pferd war super in Schuss, ganz ohne Erwartung, ehrlich gesagt, hingefahren. Der war erst acht. Ich hatte einen großen Preis vorher geritten, kam als Ersatzpferd mit, weil mein eigentliches Championatspferd in dem Jahr verkauft wurde. Und dann äh, ja, ging ja von Runde zu Runde Null und sprang gefühlt immer besser. Hatte dann leider in der letzten Runde einen leichten Fehler gekriegt, sonst wäre ich Europameister gewesen, war dann ja zum Glück noch Zweiter. Ja, da war die Freude, beim Zweiten auch mindestens genauso groß, glaube ich, immer noch. Manchmal folgt man sich über den Zweiten fast genauso wie über die Goldmedaille. Ja, ja. Das war natürlich dann ärgerlich mit dem Fehler, aber im Nachhinein waren wir super happy. Und nach dem Reiten ist bei Familie Tebbel vor dem Grill. Und wie da die Vorbereitungen aussehen, das schauen wir uns dann mal an. Und jetzt darf ich zu der Person kommen, wo die ganzen Strippen zusammenlaufen bei Mutter Erika. Chefin des Janze. Chefin des Janzen, das meinst auch nur du. <lacht> <lacht> Erika, die Familie Tebbel zeichnet sich aus für mich Dadurch, dass sie von der Familie her unglaublich stark ist. Ich glaube, ein ganz großer Teil liegt auch so ein bisschen an dir, dass du so ein bisschen den Familienzusammenhalt einfach in dieser Art und Weise schaffst. Was ist so das Geheimrezept, was du hast für eine starke Familie? Geheimrezept? Richtiges Geheimrezept gibt es da gar nicht, aber man versucht immer so ein bisschen alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, wenn mal ein bisschen Stress unterwegs sein sollte. Wie wichtig ist es, dass für die beiden oder bis auch für alle drei, die diesen Topsport betreiben, dass, dieser, dass dieses Haus, das Zuhause sein so ein Ruhepol ist? Doch, ich glaube, für beide ist es wohl sehr wichtig, dass die, wenn die nach Hause kommen, dass dann alles wieder ein bisschen runterfährt, dass die Geselligkeit da ist und man auch zusammen was macht. Ich glaube wohl, dass beide davon sehr zerren. Eine Eigenschaft, die mir auffällt. Bei einer Erika Teppel, ich glaube anderen auch, ich kenne wenige Menschen, die so viel Positives ausstrahlen. <lacht> als, ne? Das ist also Erika, die strahlt, die lächelt. Ist das auch so beim Sport, wenn auch mal was in die Grütze geht, wenn mal was schlecht läuft und so weiter, Erika, die versucht das dann mit dem Positiven immer so ein bisschen zu belegen? Ja, wenn ich dann auch noch da drauf draufhauen würde, dann würde es ja <lacht> richtig in die Hose gehen. Aber eigentlich, ja, wie gesagt, versuche ich immer so ein bisschen die Ruhe da zu bewahren und die Ruhe auch zu übermitteln, dass äh, wenn es dann mal in die Hose geht, schnell wieder der normale Alltag weitergeht. Und eins wissen wir im Übrigen auch, ähm, Erika Tebel, eine Perfekt Köchin im Übrigen. Das behauptest du. Und während René jetzt erst einmal den Grill anschmeißt, schauen wir uns erst einmal die Wohnung von Justine und Christopher an. Seit Jahren ein Paar, seit ganz, ganz kurzer Zeit zusammen jetzt in einer Wohnung wohnen. Klappt das, Ding? Klappt, ja. Auf ja. jeden Fall. Bis jetzt schon. Gab es schon gewisse Schwierigkeiten, die es vorher noch nicht gab, Christopher, wie sieht es aus? Bis jetzt eigentlich nicht. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, auch mit der ganzen Farbwahl und alles und äh, dann haben wir uns da ganz gut ergänzt, glaube ich. <lacht> ähm, Stine, jetzt sagt man Jungs so ein bisschen nach, ach oh, meine Güte, das, was so die Ordnung angeht, ne? das ist bei Jungs einfach anders als bei dir und ähm, bei dir wissen wir alleine, wenn wir uns nur die Trends angucken, das muss akkurat sein. Ist Christopher denn auch so ein Akkurater oder muss er da noch ein bisschen von dir lernen? Äh, naja, nee, auf jeden Fall er ist auch sehr akkurat, auch mhm. vor allem auch was den Stall angeht, ähm, ja. Sattelkammer, Pferde, alles. Ähm, also gar nicht jetzt so typisch Jungs, sage ich mal. Es ist ein bisschen egal, das ist eigentlich gar nicht so der Fall. Ähm, das ist schon gut. Wie ist es beim Reiten mit den Hilfestellungen? Ich glaube schon, dass wir uns da ganz gut ergänzen können immer noch zwischendurch, ähm, noch was voneinander. Lernen auch auf jeden Fall. Auch jetzt, was bei ihm die ressourcmäßige Arbeit angeht, hat er schon mehr Erfahrung als ich, sage ich mal. Auch jetzt dadurch, dass er jetzt noch mal bei Marco war und an verschiedenen Stellen, ähm, glaube ich, dass wir uns da noch gut ergänzen können. Wie nimmt sie das so an, wenn du ihr was sagst? Aber hast du da gewisse, schon, jetzt schon so gewisse Hebel, wo du dann sagst, man muss, gut man muss sich man vorsichtig rantasten. Es <lacht> also gibt ein paar Tage, da ist sie sehr empfänglich dafür, da hat sie auch Lust drauf. Ja. Ja. Aber wenn es natürlich dann nicht ganz so gut läuft, dann muss man erst ein bisschen sacken lassen, weil gut, sie ich weiß ja auch, was, was passiert ist, was falsch gelaufen ist. Da brauche ich nie noch dann, äh, einen draufsetzen und noch mal den Finger in die Wunde stecken. Ähm, aber im Großen und Ganzen kommen wir da ganz gut klar, glaube ich. Hatst du eine Macke? Nee, das ist so eine richtige Macke nicht. Ich kann schon sehr zickig sein, so, ja. dass es so ein bisschen im Großen halt, aber jetzt irgendwas Spezielles fällt mir nicht ein. Ähm, hört ihr das schon so ein ganz klein wenig? Mir knurrt der Magen. Und ähm, ich glaube ähm, jetzt wäre es ein bisschen Zeit für eine ganz ganz kleine ähm, Magenfüllung und da freuen wir uns jetzt drauf. Nicht nur wir, sondern auch unsere Zuschauer sagen tausend Dank, dass wir den Einblick mal haben dürfen ähm, in euer Leben und in die ja, das Leben der Familie Teppel war wundervoll, hat uns richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. War uns, war uns eine Freude. Und wenn man das so genießen kann, meine Güte, ich glaube, wir kommen bald nochmal wieder. Glaubt es uns. Also Alter, ich habe noch so für die Leute, die gearbeitet haben. <lacht> Dankeschön. Nee, ja. Danke schön. Lange, so, Weiter, weiter.